In diesem video geht es um die fehlerquelle mensch menschen machen fehler sie sind halt auch nur menschen und manchmal machen sie dinge bewusst falsch und manchmal machen sie dinge unbewusst falsch und wir wollen uns einfach hier mal genauer angucken warum ist das jetzt für nutzerschnittstellen interessant wenn Sie Nutzerschnittstellen entwerfen, hatte ich in einem anderen Video hier gezeigt, gibt es so drei Bereiche, grob über die man ein bisschen Wissen haben sollte, um zu wissen, was muss ich beim Entwurf von Nutzerschnittstellen vielleicht beachten. Und dass Menschen einfach fehleranfällig sind und auch durchaus mal Fehler machen, ist ein Bereich, der ganz zu dem ganz linken Bereich Faktor Mensch gehört, den man einfach berücksichtigen sollte und über den man eine gewisse Grundkenntnis haben sollte, damit man beim Entwurf von Nutzerschnittstellen das von vornherein mit berücksichtigt. Die eingangs sagt, Menschen machen Fehler. Und das kann ganz bewusst sein und es kann aber auch ganz unbewusst sein. Und trotzdem machen sie Fehler und sie erreichen unter Umständen nicht das, was sie eigentlich möchten. Schauen wir uns diese beiden unterschiedlichen Bereiche, bewusste Fehler und unbewusste Fehler, einfach mal etwas genauer an. Zunächst die bewussten Fehler. Bewusste Fehler machen Menschen immer genau dann, wenn sie eigentlich noch sehr davon überzeugt sind, genau das Richtige zu tun. Das heißt, Menschen sind ganz klar der Meinung, sie müssen jetzt ein bestimmtes Ziel erreichen und um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie bestimmte Schritte sich überlegen, müssen ganz konkrete Aktionen ausführen und dann wird das schon zu dem entsprechenden Ziel in irgendeiner Form passen. Und genau da liegt das Problem dass man unter Umständen von der falschen Sache überzeugt sein kann. Das heißt, die Fehler, die Menschen an der Stelle machen, sind bewusst durchgeführt. Aber dass es sich dabei um Fehler handelt, stellen die Menschen üblicherweise erst zu spät fest. Gründe, dass Menschen bewusste Fehler machen, ist, dass sie zum Beispiel das falsche Ziel verfolgen. Das heißt, Sie haben sich nicht für das richtige Ziel entschieden, sie wollten äh, eigentlich etwas durchführen oder eine bestimmte Aufgabe machen, aber das Ziel, was sie dabei für sich formuliert haben, ist das Falsche. Hier haben wir auch einen entsprechenden Bezug zu ähm, dem Action Cycle von Norman, den ich in meinem anderen Video präsentiere. Das ist ja der erste Teil des Action Cycles, den Nutzerinnen und Nutzer üblicherweise durchlaufen, wenn sie Aufgaben erledigen wollen. Wenn sie sich also für ein falsches Ziel entscheiden, dann kann alles das, was danach kommt, automatisch auch nur falsch sein und sie werden entsprechend Fehler machen. Aber die Frage ist, warum haben sich die Nutzerinnen und Nutzer für das falsche Ziel entschieden? Ein nächster Punkt, der auch zum Action Cycle passt, ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich zwar für das richtige Ziel entschieden haben, aber dann äh, sich zu den falschen Schritten entschließen beziehungsweise zu den falschen, ganz konkreten Aktionen, die sie ausführen wollen. Das heißt, prinzipiell wollen sie schon das Richtige erreichen, aber sie machen das Falsche, um dieses Ziel zu erreichen. Übliche Gründe dafür sind weiterhin unvollständiges Wissen. Wenn Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel gar nicht konkret wissen, wie sie ein Ziel erreichen sollen, woher sollen sie dann letztendlich sich zu den richtigen Schritten und zu den richtigen Aktionen entscheiden. Oder wenn Nutzerinnen und Nutzer gar nicht wissen, was wirklich das Ziel ist, weil sie das Ziel vielleicht gar nicht verstanden haben, dann ist es auch schwierig, dass sie sich letztendlich für das richtige Ziel entscheiden. Gegebenenfalls ist es auch so, dass sich Nutzerinnen und Nutzer eher auf Erfahrung verlassen denn auf Wahrnehmung, das heißt, sie sind ganz klar der Meinung, sie wissen schon, in welcher Situation sie sich gerade befinden, sie wissen dementsprechend auch, welches Ziel sie zu verfolgen haben und sie wissen dementsprechend auch, welche konkreten Schritte und Aktionen dafür notwendig sind und sind dabei sehr davon überzeugt, dass sie das schon alles richtig machen. Aber wenn die tatsächliche Situation eine andere ist, dann werden natürlich die Sachen, die die Nutzerinnen und Nutzer planen und durchführen, gar nicht zu der aktuellen Situation passen und dementsprechend wird es zu Fehlern kommen. Und schließlich gibt es noch einen Punkt, der nennt sich falsches konzeptuelles Modell. Es ist so, dass Nutzerinnen und Nutzer üblicherweise von einem äh, Werkzeug oder von einem System ein eigenes Modell im Kopf haben, nämlich eine Vermutung, wie dieses Gerät funktioniert. Wenn Sie zum Beispiel einen CD-Player oder einen Blu-ray-Player vor sich haben, dann haben Sie grundsätzlich eine Idee, wie das Gerät funktioniert, nämlich die Idee, dass Sie ähm, die Blu-ray zum Beispiel in den Blu-ray-Player einlegen, und dann wird das reingezogen und da drin ist irgendeine Mechanik und irgendeine Technik, die diese Blu-Ray liest. Und danach können Sie äh, die Blu-Ray wieder rausbekommen. Das ist ein ähm, Modell, was auch relativ gut zu dem Gerät passt. Aber jetzt kann es sein, dass es hier eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Sie als Nutzerinnen und Nutzer vermuten, wie das Gerät funktioniert, und dem, wie das Gerät tatsächlich funktioniert. Wenn Sie zum Beispiel bei einem Blu-Ray-Player zwar prinzipiell einen Blu-Ray reinlegen müssten, aber nicht da, wo Sie es jetzt vermuten würden, sondern zum Beispiel auf der Rückseite, ja, aus irgendwelchen Gründen, dann passt Ihr konzeptuelles Modell nicht zu dem tatsächlichen Modell des Gerätes, zu dem sogenannten Systemmodell. Und durch diese Dissonanz verfolgen Sie gegebenenfalls die falschen Ziele. Sie wollen nämlich zum Beispiel die Blu-Ray vorn einlegen, obwohl sie hinten eingelegt werden muss. Das ist jetzt ein etwas konstruiertes Beispiel, aber es ist veranschaulicht relativ gut das mögliche Problem. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer machen unter Umständen bewusste Fehlhandlungen, sind also sehr davon überzeugt, dass sie etwas schon richtig machen werden und stellen erst später fest, dass sie etwas falsch gemacht haben. Aber noch viel mehr kann es passieren, dass Nutzerinnen und Nutzer unbewusste Fehlhandlungen machen und da gibt es sechs unterschiedliche Kategorien von Fehl unbewussten Fehlhandlungen, auf die wir auch gleich noch entsprechend im Detail eingehen werden. Aber was sind denn die möglichen Gründe dafür, dass man unbewusst etwas falsch macht? Nun, Menschen sind prinzipiell sehr gut darin, Automatismen durchzuführen. Also zum Beispiel, wenn Sie irgendwann mal in Ihrem Leben Fahrradfahren gelernt haben, dann sind Sie irgendwann relativ gut darin, einfach Fahrrad zu fahren, ohne sich darüber noch Gedanken machen zu müssen, wie Sie das machen. Gleiches gilt äh, zum Beispiel für Autofahren. Wenn Sie dann allerdings in eine Situation kommen, wo diese Automatismen jetzt gerade mal nicht so gut passen, dann haben Sie letztendlich als Mensch ein Problem. Es kann auch sein, dass sie zum Beispiel überfordert sind, weil sie gerade mehrere parallele Aktivitäten machen müssen und das einfach zu viel Input für, Ihren, für ihr Gehirn ist. Dementsprechend machen sie dadurch Fehler. Oder es kann auch sein, dass Aktionen zum Beispiel sehr ähnlich sind und sie deshalb, weil es eine gewisse Ähnlichkeit gibt, Fehler machen. Schauen wir uns einfach die ganz konkreten sechs Kategorien von unbewussten Fehlhandlungen genauer an. Die erste Kategorie sind sogenannte Catcher. Errors. Capture hat jetzt hier tatsächlich nichts mit ähm, der Wahrnehmung zu tun, sondern Capture hat was damit zu tun, dass wir als Menschen mit einmal uns in, ein, in, in, in eine in eine Reihenfolge von Aktionen verstricken, die wir sonst üblicherweise machen, die also sonst mehr oder weniger zu unseren Automatismen gehören. Und eigentlich müssten wir davon abweichen, aber wir tun es nicht, weil wir ähm, diesen Automatismus einfach bei uns drin haben. Ja. Ein ähm, relativ gutes Beispiel hier ist, wenn Sie zum Beispiel zu einem Restaurant fahren möchten, was direkt neben Ihrer Arbeitsstelle oder neben der Studiumstelle äh, ist, dann kann es durchaus passieren, dass Sie mitten im Eifer des Gefechtes, wo Sie vielleicht über was anderes nachdenken, dann doch zur Arbeit oder zum Studium fahren, anstelle zum Restaurant, weil es einfach sehr ähnlich ist, was Sie hier machen. Das heißt, bei Capture Errors ist es so, dass Sie eingefangen werden, in eine typische Handlung, die sie sonst durchführen. Und mit einmal führen sie diese Handlung durch, obwohl sie eigentlich etwas anderes machen wollten. Das ist also die erste Variante von unbewussten Fehlhandlungen, die bei Menschen vorkommen kann. Die zweite, der zweite Bereich von unbewussten Fehlhandlungen sind sogenannte Description Errors. Bei Description Errors ist es so, dass sie zwei Aktionen, durchführen wollen, aber die sind sehr ähnlich zueinander und man macht dann aus Versehen die falsche. Das kann zum Beispiel durch Unaufmerksamkeit passieren oder ähm, ja, dass sie einfach anderweitig abgelenkt sind und Description Error deshalb, weil die richtige Aktion aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu der falschen Aktion nicht ausreichend in ihrem Kopf beschrieben ist. Das heißt, sie haben nicht haben nicht ein ausreichend klares Bild von der Aktion, die sie ausführen sollen. Ein sehr gutes Beispiel, was den Menschen sehr oft passiert ist, wenn sie zum Beispiel Dinge sortieren sollen. Karten sortieren, einmal einen Stapel mit roten Karten, einen Stapel mit blauen Karten und dann sollen sie das sortieren. Dann wird es durchaus mal passieren, dass wenn sie sich nicht sehr darauf konzentrieren, dass sie mit einmal anfangen, alle roten Karten doch auf den blauen Stapel zu legen und alle blauen Karten mit einmal doch auf den roten Stapel. Weil die Aktionen einfach sehr ähnlich sind. Das ist ja, wir, sie legen etwas einfach vor sich hin. Und da ist es halt wichtig, diese Aktionen so genau wie möglich auch im Kopf zu vertiefen, damit das ja nicht passieren kann. Optimal wäre es jetzt zum Beispiel, wenn die Karten nicht nur farblich unterschiedlich wären, sondern wenn sie auch von der Form her unterschiedlich wären, dass eine bestimmte Kartenform nur auf eine Seite passt und eine bestimmte Kartenform nur auf, andere, auf die andere Seite. Dann könnten sie den Fehler zum Beispiel verringern. Ein nächster Bereich, wo Menschen unter Umständen unbewusst etwas falsch machen, sind sogenannte Data-Driven Errors. Hier ist es so, dass die Nutzerinnen und Nutzer üblicherweise schon eine richtige Reaktion auf ein Ereignis anwenden, die aber nur für ein bestimmtes Ereignis richtig ist, für ein anderes Ereignis, nämlich das, das gerade eintritt, aber leider die falsche ist. Das heißt, Sie nehmen als Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel ein Ereignis wahr, das ist also dann das Datengetrieben, das heißt, Sie nehmen irgendwelche Daten wahr, aber Sie interpretieren diese falsch, was dann zu einer... Ähm, falschen Reaktion führt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben ähm, ein Softwareprodukt und dieses Softwareprodukt gibt üblicherweise an einer ganz bestimmten Stelle der Interaktion eine Warnung heraus. Und Sie kennen diese Warnung schon, weil es immer wieder die gleiche Warnung ist. Und was machen Sie? Sie klicken immer einfach auf OK. Sie lesen diese Warnung gar nicht, weil Sie einfach immer wieder erwarten, da passiert ja schon das Gleiche. Und mit einmal kommt an der gleichen Stelle eine andere Information. Ja, gleich prinzipiell gleiche Situation, es poppt etwas auf und Sie gehen einfach davon aus, oh, das wird schon wieder das Gleiche sein, weil das kommt ja immer an dieser Stelle und klicken einfach dann auch wieder auf OK. Mit einmal haben Sie die Fehlermeldung weggeklickt und wissen gar nicht mehr, was da drin stand. Das ist ein typischer Data-Driven-Error, der einfach passiert, wenn Sie davon ausgehen, dass das Ereignis, was da jetzt gerade gekommen ist, schon das Ereignis ist, was wahrscheinlich üblicherweise kommt oder was Sie einfach schon kennen und es war mit einmal doch ein anderes Ereignis. Lösen können Sie das zum Beispiel, indem Sie einfach Ereignisse so offensichtlich anders gestalten, dass das nicht passieren kann. Das heißt, ein Ereignis gleicht nicht genau dem anderen Ereignis, wenn es auch tatsächlich etwas anderes bedeutet. Ein nächster Fehler ist der sogenannte Associative Activation Error. Dabei ist es so, dass die Menschen unter Umständen eine falsche Reaktion zeigen, aufgrund der Tatsache, dass sie sich im, im Gedanken gerade ganz woanders bewegen. Also in dem Fall werden dann die aktuellen Gedanken, die sie haben, auf das eintretende Ereignis mit angewendet. Das kann jetzt natürlich auch wieder beim Umgang mit irgendwelchen Werkzeugen passieren, aber ein sehr schönes Beispiel, was wahrscheinlich vielen von Ihnen schon mal passiert ist, ist einfach, dass Sie zu jemandem guten Morgen sagen, obwohl es schon Mittag oder Nachmittag ist, weil Sie aber in Gedanken noch am Morgen sind. Oder weil Sie vielleicht tatsächlich einfach später aufgestanden sind und für Sie ist jetzt gerade eigentlich noch so gefühlstechnisch morgen. Ja, Das heißt, es kann einfach passieren, aufgrund von von Ihrer aktuellen Situation, dass Sie sich ja gedanklich ganz woanders bewegen und dann könnte unter Umständen etwas schief gehen. Sie sagen vielleicht das Falsche oder Sie tun das Falsche. Das kann alles Mögliche verursachen, diese Situation. Ein nächster möglicher Fehler ist der Loss of Activation Error. Und zwar ist es so, dass es sein kann, dass Sie bestimmte Aktionen planen und eigentlich auch darauf hinarbeiten, diese Aktionen dann durchzuführen, aber damit einmal vergessen, welche Aktion es war. Das kann... Zum Beispiel passieren, weil während Sie die anderen Aktionen durchführen, die ja, die nächste Aktion, die Sie eigentlich machen wollten, mit einmal überlagert ist. Also zum Beispiel nicht mehr sichtbar ähm, oder weil sie einfach vergessen wird, weil Sie zu viele andere Sachen vorher gemacht haben und so weiter. Ein sehr gutes Beispiel, was mir eigentlich relativ häufig in dem Bereich passiert ist, ich möchte eine E-Mail schreiben an irgendeine ganz konkrete Person und das erste, was ich mache, ist natürlich, ich öffne mein E-Mail-Programm und mit einmal sehe ich, oh, da sind drei, vier andere E-Mails eingegangen, die muss ich erstmal bearbeiten. Dann bearbeite ich diese E-Mails und hinterher weiß ich eigentlich gar nicht mehr, warum ich das E-Mail-Programm aufgemacht habe. Dann bringe ich das E-Mail-Programm wieder in den Hintergrund, will wieder bei der anderen Arbeit ansetzen, wo ich vorher war und mit einmal fällt mir ein, ach Mensch, da war ja was. Ich wollte der Person XYZ eine E-Mail schreiben und dann gehe ich wieder zurück zum E-Mail-Programm. Im schlimmsten Fall passiert mir das Ganze sogar mehrfach, weil ich vielleicht in der Zwischenzeit, bis mir wieder eingefallen ist, was ich eigentlich machen wollte, weil in der Zwischenzeit zum Beispiel wieder E-Mails eingegangen sind und dann ich wieder abgelenkt werde. Ja, das ist also eine, ja, eine, eine Fehlhandlung, eine unbewusste Fehlhandlung, die einfach passiert, weil wir uns als Menschen gerne ablenken lassen durch andere Dinge, die mit einmal das eigentliche Ziel unserer Aktionen überlagern. Und schließlich gibt es dann noch etwas, das nennt sich Mode Errors. Das passiert immer genau dann, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ein bestimmtes Werkzeug oder ein bestimmtes System in einem ganz bestimmten Zustand wiederfinden, aber das System gar nicht in diesem Zustand ist und dementsprechend eine Aktion, die Sie in diesem Zustand ausführen, vielleicht gar nicht für diesen Zustand gültig ist. Das, der Begriff Mode Error kommt daher, weil der Systemzustand in dem Fall dann als Mode bezeichnet wird. Das heißt, Ihnen ist nicht klar, in welchem Zustand sich das System befindet. Ein Beispiel, was durchaus ab und zu mal vorkommt an dieser Stelle ist, ähm, Sie wollen ein Gerät einschalten zum Beispiel, aber Sie können es äh, gar nicht einschalten, weil es schon eingeschaltet ist. Und weil ja meistens der Ein- und Ausschaltknopf dann der gleiche ist, schalten Sie das System erstmal aus Versehen aus. Warum sehen Sie vielleicht nicht, dass das System eingeschaltet ist? Vielleicht hat das System ja gar keine Anzeige dafür, dass es eingeschaltet ist oder nicht. Vielleicht ähm, hat das System prinzipiell eine Anzeige dafür, aber die Anzeige ist defekt oder die Sonne strahlt so doll drauf, dass Sie nicht genau erkennen können, ist das System jetzt angeschaltet oder nicht. Das heißt, sie führen unter Umständen eine Aktion aus, die zu einem ja, Fehl oder zu einem falschen Verhalten des Systems führt, weil sie aber es nicht richtig wahrgenommen haben, wie oder in welchem Zustand das System gerade ist. Und wenn man sich diese ganzen Sachen jetzt etwas vor Augen führt, dann kann man daraus bestimmte Schlussfolgerungen ziehen für den Entwurf von Nutzerschnittstellen. Denn es geht ja hier darum, dass wir Nutzerschnittstellen entwerfen. Und zwar ist es so, wenn Nutzerinnen und Nutzer einfach durchaus mal Fehler machen können, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dann sollte es dementsprechend grundsätzlich möglich sein, dass Nutzeraktionen korrigiert werden können. Das heißt, jede Nutzerschnittstelle muss an allen möglichen Stellen es erlauben, alle möglichen Aktionen von Nutzerinnen und Nutzern rückgängig zu machen. Das ist natürlich an einigen Stellen schwer umzusetzen. Und es gibt ja auch manche Nutzeraktionen, die vielleicht wirklich ganz bewusst nicht rückgängig gemacht werden können sollen. In dem Fall ist es dann aber so, dass ich sehr intensiv auch darauf hinweisen muss. Ich muss meinen Nutzerinnen und Nutzern ganz konkret sagen, wenn sie diese Aktion jetzt durchführen, dann können sie hinterher nicht mehr zurück. Es geht nicht mehr zurück. Das ist also eine ganz wichtige Information, die ich gebe. Das heißt, auch das lässt sich entsprechend daraus äh, Schlussfeigern. Wenn Menschen also Fehler machen, dann sollten sie Fehler rückgängig machen können. Sie sollten, ähm, wenn möglich, keine nicht reversiblen Nutzeraktionen machen können. Wenn Nutzeraktionen nicht reversibel sind, dann sollten wir da entsprechend äh, darauf hinweisen. Gegebenenfalls müssen richtige und notwendige Aktionen tatsächlich erzwungen werden, wenn es also wirklich nicht anders geht, um einfach sicherzustellen, dass nichts Falsches passieren kann. Und Sie sollten, wenn möglich, auch sicherstellen, dass der Schaden, der durch Fehlhandlungen passiert, minimiert wird. Und das können Sie eigentlich erreichen, wenn Sie die Schritte da oben drüber oder die, die Bereiche da oben drüber entsprechend berücksichtigen. Und damit kommen wir auch schon zur Übung, zu diesem Foliensatz. In dieser Übung geht es darum, dass ich Sie bitten möchte, sich eigene Beispiele für die unterschiedlichen Fehlerarten auszudenken. Was haben Sie oder eine andere Person vielleicht schon mal falsch gemacht? Was war eine bewusste oder eine unbewusste Fehlhandlung? Und wenn ja, welche konkrete unbewusste Fehlhandlung war das? Warum haben Sie oder die andere Person das falsch gemacht? Also was war der Grund letztendlich? Und konnten Sie oder eine andere Person den dadurch entstandenen Fehler korrigieren? Die Lösung dieser Aufgabe wird Ihnen vielleicht nicht ganz so einfach fallen, weil man sich ja schon auch ein bisschen in die Dinge reinversetzen muss und jedenfalls noch mal ein bisschen nachlesen muss in den Folien. Aber ich kann es Ihnen nur empfehlen, weil wenn Sie, das gilt für viele Bereiche des Usability Engineering, wenn Sie bestimmte Dinge einfach mal selber gesehen haben oder selber wahrgenommen haben, dann haben Sie auch ein Verständnis dafür. Und können das dann viel besser in ihre eigene Arbeit für die nächsten Schritte im Usability Engineering einsetzen. Das heißt, wenn sie ein Verständnis dafür haben, dass Nutzerinnen und Nutzer Fehler machen und nicht einfach sagen, ja, die Nutzerinnen und Nutzer sind ja selber schuld, wenn sie die Fehler machen, sondern wenn sie ein Verständnis dafür haben, dass das ja eigentlich immer mal wieder jemandem passieren kann, dann haben sie auch deutlich mehr ein Verständnis dafür, warum es einfach sich lohnt, in einer Nutzerschnittstelle entsprechend viel dafür zu tun, um Fehler zum Beispiel zu vermeiden oder Fehler rückgängig machen zu können und so weiter und so fort. Und damit bin ich auch am Ende dieses Foliensatzes angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und freue mich schon auf Ihre Beispiele. Vielen Dank!